Heute stelle ich euch Elias vor. Elias ist professioneller elektrorollstuhl fußballspieler Ich hatte bereits mehrfach das Privileg, ihn live spielen zu sehen. Und ich kann nur sagen, what the fuck? Er ist ein Hammer. Was er aus diesen fußball rausholt, ist nicht mehr heilig, sage ich euch, aber eine Freude anzusehen. Solltet ihr E-Rolli-Fußball noch nicht kennen, Elias Instagram-Kanal der ideale Ort, um diesen Missstand Abhilfe zu schaffen. Drum reinschauen, lohnt sich.